Sehr geehrte Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, liebe Interessierte, herzlich willkommen zu einem Input an der Schnittstelle zwischen Urheberrecht, Datenschutzrecht und Zivilrecht. Ich möchte mir mit Ihnen ansehen die Richtlinie über digitale Inhalte und Dienstleistungen und den dazugehörigen Umsetzungsentwurf. Außerdem gerne einige offene Fragen aus dem Zivilrecht beleuchten. Beleuchten. Ich habe folgende Punkte vorgesehen. Ich möchte mit Ihnen erstens einmal die Richtlinie 2019-770 ansehen. Wo kommt die her? Was will sie? Dann eben den Referentenentwurf, der vorliegt. Und zuletzt einige ausgewählte Fragen aus Sicht des deutschen Schuldrechts. Beginnen wir mit der Richtlinie 2019-770. Diese Richtlinie ist Teil des Maßnahmenpaketes der Europäischen Union innerhalb der Strategie zur Schaffung des gemeinsamen digitalen Binnenmarktes. Und hier werden von der EU drei Säulen verfolgt und Sie können die Richtlinie im ersten Paket, vor verorten. Dabei geht es um den besseren Zugang von VerbraucherInnen und UnternehmerInnen zu digitalen Waren und Dienstleistungen in ganz Europa. Gemeinsam mit den beiden weiteren Säulen soll ein gemeinsamer digitaler Binnenmarkt geschaffen werden. Und Sie können die Richtlinie eigentlich nicht isoliert betrachten, sondern Sie müssen immer auch im Blick behalten, dass es eine weitere ergänzende Richtlinie gibt zu den vertraglichen Aspekten des Online-Warenkaufs. Wir wollen heute aber eben die Richtlinie 2019-770 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen beleuchten und die beiden Richtlinien schaffen im Paket die Grundlage für ein einheitliches digitales Vertragsrecht in Europa. Mit den beiden Richtlinien werden weitere Ziele verfolgt, nämlich geht es um die Beschleunigung des Wachstums des digitalen Binnenmarkts und des Online-Vertriebes. Existierende Barrieren sollen überwunden und die Fragmentierung des Binnenmarktes verhindert werden. Es geht darum, insbesondere das Vertrauen von VerbraucherInnen in Europa zu stärken und es geht auch darum, die Transaktions- Kosten von UnternehmerInnen durch Vereinheitlichung der Regelungen in Europa abzusenken. Und in der Richtlinie 2019 770 EU geht es um die Aspekte des vertragsrechtlichen Regelungsregimes für die Bereitstellung digitaler Inhalte und Dienstleistungen. Und was bedeutet das ganz konkret? Was sind digitale Inhalte? Um einige Beispiele zu nennen, geht es dabei zum Beispiel um digital bereitgestellte Musik, um Videodateien, E-Books, Apps, Spiele und Software. Und bei digitalen Dienstleistungen geht es um soziale Netzwerke, Netzwerke um Cloud-Anwendungen oder Dienstleistungen wie Google vielfältige bereitstellt, wie zum Beispiel Google Maps oder aber um Cloud-Speicherdienste. Nach dem Scheitern der Bemühungen um ein einheitliches europäisches Vertragsrecht im Rahmen des Common Frame of Reference und des Verordnungsvorschlags für ein gemeinsames europäisches Kaufrecht im Jahre 2011 regeln die Richtlinien jetzt nur mehr Aspekte und verfolgen folgen keinen umfassenden Ansatz mehr, aber die Aspekte werden voll harmonisierend geregelt und das bedeutet, es gibt keinen Umsetzungsspielraum des nationalen Gesetzgebers. Und betonen möchte ich noch einmal, dass smarte Dinge, also Sachen, die in einer Weise digitale Elemente enthalten oder mit ihnen verbunden sind, dass die Sachen ihre Funktionen ohne diese Elemente nicht erfüllen können, nicht von der Richtlinie, die wir heute beleuchten, erfasst werden, sondern von der Richtlinie über Aspekte des Online-Warenhandels und was wir uns heute ansehen, sind die Aspekte des vertragsrechtlichen Regelungsregimes für die Bereitstellung digitaler Inhalte und Dienstleistungen und was hier dazugehört, das habe ich Ihnen hier einmal aufgelistet. Dabei handelt es sich um Verbraucherschutzrechte und Ansprüche von VerbraucherInnen gegenüber UnternehmerInnen, die eine geschuldete digitale Leistung nicht erbringen. Die Richtlinie ist vom nationalen Gesetzgeber bis zum 1. Juli 2021 in nationales Recht umzusetzen und auf Verträge, die ab dem 1. Januar 2022 geschlossen werden, anzuwenden. Und seit dem 3. November 2020 liegt ein Referentenentwurf aus dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz vor und im Übrigen auch seit kurz danach ein Entwurf zur Umsetzung der Richtlinie zum Online Warenhandel. Es lohnt sich, in die Pressemitteilung hineinzuschauen, die fasst nämlich knapp und bündig zusammen, was Inhalt und Ziel des Gesetzespaketes ist. Und hervorgehoben hat die Ministerin hier insbesondere die verbraucherschützenden Regelungen und die Update-Verpflichtung von Verkäufern von Software. Zusammenfassend geht es um Gewährleistungsrechte für digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen. Anerkannt wird explizit das Bezahlen mit Daten und eben es gibt eine Update-Verpflichtung, die UnternehmerInnen digitaler Dienstleistungen auferlegt wird. Und für die Umsetzung ins bürgerliche Gesetzbuch gab es verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten und vieles sprach aufgrund der Besonderheiten der digitalen Produkte und aufgrund deren Qualifikation als Rechtsobjekte, das heißt als Bezugspunkt der vertraglich geschuldeten Leistungshandlungen dafür, einen Vertragstyp sui generis zu entwickeln, weil ja die Vertragstypologie des BGB eben nicht nach Rechtsobjekten differenziert, sondern nach der geschuldeten Leistungshandlung und bestimmt, was passiert, wenn die nicht erbracht wird. Denkbar wäre auch gewesen, das Ganze im besonderen Teil des Schuldrechts unterzubringen, aber ich will sie nicht mit Strukturästhetik an der Stelle langweilen. Entscheidend ist ja, was vorliegt und es liegt vor, eine Umsetzung in in den allgemeinen Teil des Schuldrechts und hier ist im Buch 2 in Abschnitt 3 Titel 2 ein Titel 2a eingefügt worden und die Paragraphen 327 fortfolgende f äh, fortfolgende orientieren sich an den Regelungen im Kaufrecht und erfasst werden Verbraucherverträge über die Bereitstellung digitaler Produkte, bei denen der Verbraucher eben einen Preis bezahlt oder aber personenbezogene Daten zur Nutzung durch den Unternehmer, Verkäufer bereitstellt. Nehmen Sie zum Beispiel die Ausleihe von Fahrrädern vor Ort. Da zahlen Sie die Nutzung mit eben Ihren Mobilitätsdaten. In Brandenburg ist das Nextbike und auch in Berlin können Sie Nextbike ausleihen. Oder aber bei den Produkte nach Spezifikationen des Verbrauchers der VerbraucherInnen erstellt wurden oder aber wenn digitale Inhalte auf körperlichen Datenträgern bereitgestellt werden. Und damit möchte ich auch schon zu den konkreten ausgewählten Fragen aus Sicht des deutschen Schuldrechts kommen, denn das Gesetz der Zukunft soll ja sozusagen die Probleme von heute regeln. Und die ergeben sich daraus, dass das auf Gegenstände gemünzte Kaufrecht bislang eben keine expliziten Regelungen für Internetkäufe enthält, beziehungsweise für den Handel mit digitalen Inhalten und Dienstleistungen. und Digitale und Inhalte und Dienstleistungen weisen aber einige Besonderheiten gegenüber Sachen auf und hier lohnt sich ein kurzer Blick in die Verbraucherrechte-Richtlinie aus dem Jahr 2011. Die hat den Begriff der digitalen Inhalte erstmals eingeführt und danach sind digitale Inhalte Daten. Und Verträge über diese Daten werden verglichen hier mit Verträgen über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom und tatsächlich weisen digitale Inhalte in Bezug auf ihre Eigenschaften einige vergleichbare Aspekte mit öffentlichen Gütern auf. Denn sie können nicht rivalisierend und zunächst auch nicht exklusiv von einer Vielzahl von NutzerInnen genutzt werden, ohne dass sie sich abnutzen und sie sind bei geringen Kosten reproduzierbar, sind veränderbar, sind vernetzbar. Und in ökonomischer Hinsicht bedeutet das, dass sich ein Stück weit die Grenzen zwischen dem Primärmarkt für Erstverkäufe und etwaigen Sekundärmärkten auflösen. Und die Besonderheiten digitaler Inhalte habe ich hier versucht, noch einmal anders darzustellen. Man kann sagen, dass digitale Inhalte sozusagen hybride technische Artefakte sind, in denen mehrere Objekte zusammentreffen und die haben jeweils eine unterschiedliche Zuweisungsebene. Und das erinnert Sie möglicherweise auch an das Urheberrecht, bei dem man ja auch das Eigentum an der Sache nicht verwechseln kann mit den bestehenden Ausschließlichkeitsrechten am Inhalt. Also nehmen Sie die Sache Buch. Da können Sie Eigentum an der Sache am physischen Gegenstand erwerben. Sie erwerben aber nicht zugleich auch die bestehenden Rechte am Inhalt. Sie können den Inhalt also nicht etwa verfilmen, ohne dass Sie die Zustimmung der Rechteinhaberin, der Autorin auch erhalten. Und bei den digitalen Inhalten haben Sie unterschiedliche eben Zuweisungsebenen und die hat der bekannte Informationswissenschaftler und Jurist Herbert Zech, hier benannt und zum einen haben sie eben eine semantische Ebene, und die ist der Anknüpfungspunkt für die Immaterialgüterrechte und dabei kann es sich zum Beispiel um Daten handeln, die aber noch nicht weitergegeben sind. Und die nächste Ebene ist eine syntaktische Information, also sozusagen die Kodierung der Idee als Datei. Und sobald die syntaktische Information dauerhaft weitergegeben wird, etwa auf einem Datenträger oder zum Download bereitgestellt wird, erfährt sie dann sozusagen reflexhaften Schutz über das Sacheigentum, etwa an der DVD oder der Festplatte. Und eins nehmen Sie an der Stelle jedenfalls mit. Digitale Inhalte sind Vervielfältigungen von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen und die Berechtigung an diesen digitalen Inhalten folgt anderen Regelungen als das Eigentum an der Sache oder an einem Speichermedium. Und die aufgezeigten Besonderheiten haben Auswirkungen auch auf die Vertragswirklichkeit. Bei digitalen Inhalten fehlt es regelmäßig an einem Gleichlauf des vertraglichen und urheberrechtlichen Nutzungsrechtsregimes, während Sie ein Buch zu Eigentum erwerben und dann mit dem Buch, also dem Sacheigentum, machen können, was Sie wollen und sich das Ganze auch auf die Nutzungsrechte am Inhalt auswirkt, vermittels der Sache Buch. Also Sie können an, über die Sache Buch, haben Sie damit verbundene auch Leserechte und Sie können das Buch beliebig oft lesen. Sie können auch diese Leserechte über das Buch sozusagen weitergeben. Sie können das Buch verschenken, verleihen etc. Aber das ist bei digitalen Inhalten anders und schwieriger. Und für digitale Inhalte allgemein Eins erwerben Sie sozusagen nur noch entsprechende Nutzungsrechte und die können Sie auch nicht beliebig weitergeben oder weiterveräußern. Da gibt es Ausnahmen, etwa für die Software, da hat der BGH anerkannt, dass bei der einmaligen Bereitstellung mit dem Datenträger auch Rechte wie zu Eigentum erworben werden. Und das hat auch der EuGH bestätigt für den Download und Sie können eine zu Eigentum erworbene Software dann entsprechend auch weiterveräußern. Aber eben gilt das nicht für alle digitalen Inhalte und regelmäßig ist hier die Weitergabe Weiterveräußerung ausgeschlossen, weil es eben keine Regelungen für die Erschöpfung der bestehenden Nutzungsrechte gibt. Und bei der Bereitstellung von Kleinsoftware, also der zeitweisen Bereitstellung von Software und Streaming-Angeboten, steht im Vordergrund die lizenzrechtliche Nutzung und die kann vertraglich beschränkt werden. Und in der Praxis hat sich damit beim Vertrieb digitaler Güter ein mit allgemeinen Geschäftsbedingungen konstruiertes Verbraucherlizenzvertragsrecht durchgesetzt und im Wesentlichen ist dieses immaterialgüterrechtlich geprägt. Es findet damit eine Verschiebung weg vom einmaligen Austauschgeschäft über den Erwerb von Waren hin zu Nutzungs- und Servicevertragsverhältnissen mit Dauerschuldcharakter oder dauerschuldähnlicher Prägung statt. Und gleichzeitig kann man beobachten, dass von einer Zunahme multipersonaler Vertragsstrukturen auszugehen ist und die Weitergabe von Waren in der traditionellen Zwei-Personen- Absatzkette eben verschwindet. Und schauen wir uns das einmal an einem Beispiel an, was das bedeutet. Also die Verschiebung weg vom einmaligen Austauschgeschäft über den Erwerb von Waren hin zu Nutzungs- und Servicevertragsverhältnissen mit Dauerschuldcharakter. Das kennen Sie aus Streaming Angeboten und das können Musik oder Video Streaming Angebote sein, also vielleicht nutzen Sie Spotify für Musik oder Amazon. Prime, das gibt es für Musik wie für Video und ich habe hier einen Screenshot für das Amazon Prime Video Angebot abgebildet und Sie dürfen eben nicht davon ausgehen, dass wenn Sie hier ein Video, obwohl anders hier, bezeichnet kaufen, auch tatsächlich Eigentumsrechte erwerben, die Ihnen erlauben, den Film wie eine DVD weiter zu veräußern oder weiterzugeben. Was hier mit dem Wording aus dem Vertragsrecht bezeichnet, ist das Kaufen bezeichnet tatsächlich nur, dass Sie dauerhaft das Nutzungsrecht erwerben, den Film eben anzusehen. Welche normativen Verbrauchererwartungen stabilisiert werden? Das Beantwortet das Vertragsrecht auch schon jetzt durch gesetzliche Leitbilder wie 307 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch und bei der Frage, ob eben der Erwerber heruntergeladener digitale Inhalte diese wirksam weiterveräußern darf, dominiert in der Praxis das vertragsrechtliche Bild. Und in der Regel werden eben nur einfache, nicht übertragbare Nutzungsrechte am urheberrechtlich geschützten Inhalt erworben. Und ob das vertragsrechtlich mit allgemeinen Geschäftsbedingungen auch geregelt werden kann und ob die Übertragbarkeit dauerhaft erworbener digitale Inhalte ausgeschlossen werden kann oder ob sie nicht vielmehr zu den üblichen Nutzungen gehört und dann auch NutzerInnen erwarten dürfen, wenn sie etwas kaufen, dass sie es auch weitergeben dürfen. Das ist umstritten und in der Rechtsprechung gegenwärtig die verneint eben die Möglichkeit der Weitergabe und stellt fest, dass dem Erwerber digitaler Produkte von Anfang an bekannt ist, dass er nur begrenzte Rechte erwirbt. Und damit gehört die Zukunft der temporären Bereitstellung digitaler Inhalte, nämlich dem Streaming. Und die Richtlinie über digitale Inhalte und Dienstleistungen gibt keine abschließenden Antworten auf alle Herausforderungen beim Handeln mit digitalen Diensten und Inhalten. Es bleiben offene Fragen schon auf europäischer Ebene und diese offenen Fragen der Richtlinie bleiben im Großen und Ganzen dann natürlich auch offene Fragen in der nationalen Umsetzung. Also Fragen aus Sicht des deutschen Schuldrechts. Und was ich hier aufgelistet habe, ist keine abschließende Aufzählung. Ich habe aber einige Punkte herausgegriffen, die ich mit Ihnen einmal näher beleuchten möchte. Und eine offene Frage aus Sicht des deutschen Schuldrechts ist zum Beispiel die aus der Richtlinie vorgegebene Update-Pflicht. Und hier gilt bei der einmaligen dauerhaften Bereitstellung von Software, dass sich beim Softwarekauf das gebrauchsbeschränkende Vervielfältigungsrecht des Softwareherstellers gegenüber der Nutzerin beschränkt und im Fall der einmaligen Bereitstellung von Software der Unternehmer dann trotzdem, obwohl das eigentlich kaufrechtsähnlich zu behandeln ist, der Kauf von Software für einen bestimmten Zeitraum Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks des digitalen Produkts und unter Berücksichtigung der Umstände zu Updates verpflichtet sind, also auch Aktualisierungen sicherzustellen haben. Und was hier passiert ist, dass ein kaufrechtsähnliches Konzept um eine dauerschuldrechtliche Komponente ergänzt wird. Das ist ein Novum und für UnternehmerInnen eine Herausforderung, aber auch für VerbraucherInnen bleibt unklar, wie lange eben der Zeitraum andauert über den Aktualisierungen und Updates bereitzustellen sind. Der unbestimmte Rechtsbegriff ein angemessener Zeitraum ist europarechtskonform auszulegen und der nationale Gesetzgeber gibt in der Gesetzesbegründung für den Entwurf einige Ausführungen und erläutert, dass etwa beim Betriebssystem dieser Zeitraum regelmäßig natürlich länger dauern kann als bei Programmanwendungen und er bringt das Beispiel des Steuerprogramms und hier darf eine VerbraucherIn eben davon ausgehen, dass die für den Jahreszeitraum erworbene Steuersoftware auch über diesen Zeitraum eben ständig aktualisiert und angepasst wird, um ihre Funktion auch angemessen ausführen zu können. Man hätte jetzt eine Update-Pflicht auch schon aktuell aus 307 Absatz 2 Bürgerliches Gesetz. Buch herleiten können. Jetzt ist sie eben ausdrücklich im Gesetzestext geregelt, aber weiterhin eben offen und europarechtskonform auszulegen, der unbestimmte Rechtsbegriff. Und damit bleiben auch einige Fragen offen und sind aus der Rechtsprechung zu beantworten. Eine weitere offene Frage aus Sicht des deutschen Schuldrechts sind Abgrenzungsschwierigkeiten von Sachen mit integrierten digitalen Inhalten, die ja eben, wie wir anfangs gesagt haben, nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie über digitale Inhalte und Dienstleistungen fallen, sondern eben unter die Richtlinie, die Aspekte des online warenhandels regelt. Und hier ist die Abgrenzung zu den Paketverträgen offen, die wiederum in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen und von 327 fortfolgende BGB-Entwurf also erfasst werden. Und nehmen wir das Beispiel der Virtual Reality Brille Quest 2 mittlerweile. Da ist es so, dass die nämlich nur funktioniert, wenn die Käuferin ein Facebook-Konto eröffnet. Handelt es sich jetzt dabei um zwei nacheinander abgeschlossene Verträge oder aber ist die Brille eine Sache mit integriertem digitalen Inhalt beziehungsweise sind die beiden Verträge als Paketvertrag zu behandeln? Und abgesehen davon, dass die Datensammlung durch Facebook insgesamt schwierig und kritisch zu beurteilen ist, weswegen es ja auch ein laufendes Kartellrechtsverfahren gibt und die Brille zumindest zeitweise in Deutschland nicht vertrieben werden durfte, ist es in der Vergangenheit regelmäßig zu Schwierigkeiten gekommen, wenn Facebook wegen Nichtnutzung oder eben einfach aus Versehen Nutzerkonten gelöscht hat und die Brille dann nicht nutzbar war. Und hier kann es dann zu einem Haftungsverfahren kommen, denn der Verkäufer kann der Käuferin ja nicht in gleicher Weise helfen wie der Diensteanbieter, also Facebook ähm, kann das Nutzungskonto wiederherstellen und damit auch den Gebrauch der Sache wieder ermöglichen und eigentlich müsste es in diesem Fall dann einen unmittelbaren Anspruch gegenüber Facebook geben und nicht gegenüber die Verkäuferin, die ja die Kla Leistungsstörung nicht gleich effektiv beheben kann. Und allgemein müsste in einem Vertragsverbund bei einem Smart Device also gelten, dass wenn nicht der Verkäufer, die Verkäuferin, sondern nur der Anbieter, die Anbieterin der digitalen Dienstleistungen, dem Erwerber die sichere und vertragsgemäße Betriebnahme garantieren kann, eine direkte Inanspruchnahme eben der Letzteren möglich ist. Und die, diese Inanspruchnahme lässt sich auch damit legitimieren, dass der jeweilige Verbundcharakter dem Verbund eine eigene charakteristische Leistung versprochen hat. Aber wie gesagt, eine offene Frage und dass es bei hybriden Produkten in Vertragsnetzwerken zu einem Haftungsvakuum kommen kann, das wurde in der Literatur auch schon diskutiert und zwar am Beispiel des smarten Bewässerungssystems von Gardena. Nochmal zur Erinnerung, Smart Things sind hybride Produkte, die aus mehreren Elementen bestehen, nämlich körperlichen Sachen, digitalen Inhalten und digitalen Dienstleistungen. Und daraus folgt auch, dass bei hybriden Produkten auf Anbieterseite eine Multiplikation rechtlich relevanter Akteure zu beobachten ist. Sie haben es auf der Anbieterseite zu tun mit eben dem Hersteller der Herstellerin, dem Veräußer der Veräußerin der InhaberInnen von Immaterialgüterrechten und nicht zuletzt dem Access-Provider zu Cloud-Diensten, die ja Voraussetzung sind dafür, dass die digitalen Dienstleistungen auch funktionieren. Und die Vielfalt der Akteure verlangt dann vom Vertragsrecht eine Antwort auf die Frage, wer hinsichtlich welcher Produktkomponente Vertragspartner ist und für welche Produktkomponente auch vertraglich einzustehen hat. Also was gilt, wenn zum Beispiel das smarte Bewässerungssystem nach einem Serverausfall nicht mehr funktioniert und alle vom Nutzer oder der Nutzerin eingestellten Bewässerungsprofile gelöscht sind? Das ist im Urlaub äußerst ungünstig. Und was gilt dann? Von wem kann jetzt Erfüllung verlangt werden? Vom Baumarkt, bei dem das System gekauft wurde von Gardena als Herstellerin, von der Rechteinhaberin der Software, vom Betreiber der digitalen Dienstleistungen, wenn die eben nicht von Gardena selbst betrieben wird, vom Cloud-Anbieter, dessen Leistungen dem Anbieter der digitalen Dienstleistung eben Voraussetzung sind. Sie sehen, hier wird es schwierig und hier kann tatsächlich ein Haftungsvakuum entstehen, Weniger schwierig ist die Einordnung eben des Access-Providers zum Internet der Nutzerin. Da kann man sagen, die gehört nicht mehr zum Vertragsverbund und da ist eben die Störung in den Bereich der Nutzerin selbst zu verorten. Da ist sie selbst verantwortlich dafür, dass das System nicht funktioniert hat, aber eben bei der Cloud-Anbieterin wo der Server ausgefallen ist, weswegen die digitalen Dienste nicht funktioniert haben, die hat im Vertragsverbund eine wesentliche Leistung geschuldet dafür, dass eben das ganze hybride Produkt auch insgesamt funktionieren konnte als Smart Device und hier ist die gesetzliche Regelung dergestalt, dass in 327a Absatz 3 Satz 3 BGB vorgesehen wird, dass im Zweifel Davon auszugehen ist, dass die Verpflichtung des Verkäufers der digitalen Sache auch die Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienste erfasst. Aber wie gesagt, trotzdem haben Sie unter Umständen ein Haftungsvakuum, wenn nämlich die VerkäuferInnen nicht gleichermaßen äh, den, die Herstellung der Leistung oder das Leistungsversprechen einlösen kann, wie die Anbieter der digitalen Inhalte, auf die ja erst einmal im Verbund dann zurückzugreifen ist. Also auch hier ähm, werden offene Fragen bleiben, weil die Lösung sozusagen nicht im System einprogrammiert ist und die Durchsetzung unter Umständen dann sich schwierig gestalten wird. Abschließend noch ein Fall, der die Bedeutung des Datenschutzrechts beim Handeln mit digitalen Gütern aufzeigt. Wenn man nämlich explizit die Zahlung mit Daten akzeptiert, nehmen sie Facebook, ein klassischer digitaler Dienst gemäß 327 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Absatz 3 aus dem BGB Entwurf und das Problem bei der Zahlung mit Daten sind eben die typischen Risiken der Datenverarbeitung und die die Möglichkeiten einer Preisdiskriminierung und problematisch ist hier, dass es keine Alternative zu der Zahlung mit Daten gibt, die man unter Umständen auch gesetzgeberisch hätte vorsehen können. Und solange es aber keine Alternative zur Zahlung mit Daten gibt, sind die entsprechenden Datenschutzrechte eben von besonderer Relevanz und aber die das Gewährleistungsregime muss diese mit berücksichtigen und nehmen Sie als Takeaways mit, dass mit der digitalen Inhalte-Richtlinie der europäische Gesetzgeber die Grundlage für ein digitales Vertragsrecht in Europa geschaffen hat dass aber der Schutz von VerbraucherInnen die gemeinsame Aufgabe von Schuldrecht, also Zivilrecht, Urheber- und Datenschutzrecht ist. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse und vielleicht schauen Sie auch eine meiner nächsten Inputs mal wieder rein und geben mir ein Feedback. Bis dahin, auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund, tschüss. Musik